Na du Spaß, die wollen wir ein bisschen Spaß haben. Ja, Spaß am Leben. Nice, los geht's. Ja. Hi. You know it's a song from Michael Jackson. Thriller. Oh mein Gott. Hey! Oh komm, Rennen. komm, Oh Oh. Gott. Sie, Sie tragen recht schwer. Können, können Sie den brauchen? Hier, steh mal auf, der kann okay. auch stehen. Der kann auch für alles 50 Euro. 50 Euro. 40. 30. Hier, der kann, der kann stehen. 20. mitkommen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Äh, gibt es auch Pakete in der Größe von einem Menschen ungefähr? Also so zwei Meter? Ich, ich habe ihn im äh, Darknet bestellt und er funktioniert nicht richtig. Meinen Sie, das es möglich, dass wir den in so ein Paket reinstecken und Sie den einfach mitnehmen? Aber gibt es Pakete in der Größe? Äh, 1,60, 60, 1,21. Na, der, da fallen wir ihn irgendwie rein, oder? Ja. Entschuldigen Sie, brauchen Sie vielleicht noch Hilfe im Haushalt? Können Sie mir den vielleicht so für einen 50er abkaufen? Der funktioniert nicht richtig. Der macht, der macht alles, was Sie ihm sagen, wirklich. 50, soll ich ihn mal sagen? 50 Euro? Mach alles, was Sie sagen, dafür habe ich meine Frau. Genau. genau. Ah, das zwei haben, wir jetzt raus. Die haben 50 auch alles gemacht. Euro, der macht wirklich. 50? Also, kriegen wir die noch? 50 Euro Der, Arm, ne? ja, ja. der Arm. Ich würde mehr verlangen. Ja, Robin, ich ein Eis. Nein, Mann, nicht noch. Ich will ein Eis! Ich will ein Eis! Hm, ich will Eis! Du hattest vorhin erst nach. Eine... ich will ein Eis! Ja, fuck, schiebt dich doch sehr. Hi. Hallo. Wollt ihr mir ein Eis? Nein, Eis? Ja. Warum möchtest du dann Eis? Weil ich voll vollkommen Eis haben. Aber zu so viel Eis ist auch nicht gut. Ja, aber... Ja, ich ich habe heute noch keinen. Dein Freund ist perfekt. Dein Freund meinte, du hattest ein Eis. Mein Freund. Das ist schlecht. Hi, <lacht> hey, das war jetzt das Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen was mit Aussage. Denn Peter hier, der hat eine ganz persönliche Agenda. Also für mich ist das wichtig, als Postbehinderung Spaß zu haben. Leute. Sie und nimmt es bitte nicht so ernst. Er ist alles überzogen und soll halt Leute zum Lachen bringen. Weil mein Gedanke ist, auch über Behinderte soll man lachen können. Am besten ich, lache, ich lache ja auch über ihn. Ja, Gleichbehandlung für alle. Jeder möchte, dass Witze über ihn gemacht werden kann. Das ist zumindest seine Aussage und ich finde das ziemlich geil so. Wenn wir über alle lachen, dann ist doch da alles in Ordnung. Also Leute, habt Pass zum Leben. Ich hab's auch. Und wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, Krüppel2go, der Name. Link in der Beschreibung. Ja. Ja, yeah. that's it. Leute, also, Top-Videos auf meinem Kanal. Ja, ja, komm. Tschüss. Cross-Promo, ey, ey. Cross-Promo. <lacht>